Willkommen zurückreisen. wir befinden uns wieder in Cosmo Tier. Ich habe uns jetzt mal zu der Station geflogen und die Schilde umgebaut. Also ich musste so bis nach ganz vorne bauen, damit sie überhaupt angezeigt werden. Vielleicht können wir später dann noch äh, Panzerplatten davor oder so. Aber dann müssten wir auch die Kanonen wieder verschieben. Und kontaktieren wir die jetzt erstmal. Das ist ja unsere Aufgabe. So. Oh, hier gibt es noch oben Eliminieren, eliminieren. Asteroidenfelder. Ah, die haben wir schon fertig. Gucken, können wir was verkaufen? Teile Panzerplatten Ja die sammeln wir sowieso wieder ein Spulen behalten wir erstmal Gucken Fünf Leute wir anheuern Dann warten wir bis die alles Abgeladen haben So müssen wir dann hin Ah, hier unten haben wir dann Quest Kopfgeld, Kopfgeld und Kopfbild. Gut. So, wir sind gleich fertig. Ja, dann können wir mal hier ins Gebiet. Oh, wieso ist denn da... Hä? Hm. Waren noch alle mitgekommen? Er kommt direkt freiwillig zu uns. Das ist doch nett. Gucken, was das für ein Schiff ist. Ach, bei dem geht das nicht, seinen Schilden oder was? Oh, der hat einen Klar Raketen. Das ist aber eher ungut. Ich weiß nicht, ob wir die schon abwehren können. Leicht zerlegt. Kommen wir durch den Schild. Gut, wir haben es geschafft. Mussten aber gut was einstecken. Also brauchen wir noch mehr Schilde dann. mal alles einsammeln. Wo ist denn... Hä? Warum zeigt er mal an, bei der Station wäre einer in der Luft, also im All? Seltsam. Vielleicht bauen wir hier hinter noch kleine Schilder. Weil mit dem kleinen Schild hier klappt, aber da ist nur Panzerplatten davor. Wie können wir denn... Ach, geht wir nicht wegen dieser blöden Tür, ey. Das müssen wir mal... So... Geht nicht, hm... Spiegeln auch wieder nicht an. Wie machen wir das? Dann kommen die da nicht durch. Hm. Wie viel Platz braucht der denn? Tür, dann kommen die immer noch Ah, jetzt kommen die da nicht mehr hin Und Wenn wir das Lager hier ein kleiner bauen So Das ein darüber dahin hier ein korridor so dann kommen die überall noch hin und wir hätten minimalen Schutz mehr müssen wir mal probieren Ah, die sind jetzt noch nicht mit Energie versorgt. Okay. Ah, das sollten wir wahrscheinlich dann auch erst mal befehlen, oder? So. das jetzt? Ja, gut. Und die sind aktiv, sind vorne sichtbar, das ist gut. So. Das Kopfgeld hier haben wir. Und werden wir uns jetzt zu dem da begeben. aber ah, ist ja gut, dass wir übrigens im zweiten Gebiet, in das wir geflogen sind, noch etwas Ruhm bekommen. Was ist das für einer? Das oh, ist derselbe. Klingt uns das was, wenn wir da als erstes drauf schießen? Vielleicht oh, nicht so schnell. Wenn wir noch mehr Personal haben, sieht das dann auch besser aus. Durch. Gut. Einsammeln. Wie viel Schaden haben wir diesmal? Ah, weniger. Also müssen dann noch an Seiten und besten auch noch ein bisschen das nach außen noch ein Stück. Vielleicht eine Reihe weiter nach links und rechts. Und dann hier auch noch Schilde hin. Zwei nach, also ein nach vorne jeweils und zur Seite. Aber dafür brauchen wir erst Personal. Und das heißt, wir brauchen Ruhm. So, wir waren ja auf dem Weg zu dem Kopfgeld hier. Oh Gott. Drei. Oh. Hoffentlich haben die nicht alle Nuklearraketen wie viele sind das? Fünf Stück. Ah, ja, okay. Der hat einfach gar nichts. So, der ist kaputt. Da kommen die Nächsten. auf den Kern schießt, auf den Gut. Jetzt auf den da schießen bitte. achten, dass der Abstand gut bleibt. Währenddessen noch schön Bursen einsammeln, Mal ein klein bisschen reparieren, ein Stück nach vorne fliegen. dass sie das hier vorne erstmal einsammeln also die haben noch gut abstand die piraten die karte ist da rum oh gott unser lager ist schon wieder voll oder was fast keine Munition mehr. Das hier jetzt aber eher schlecht. So. Gucken, warum die, die sich da zusammenhorten. Ach, du was ist denn hier los? Sehr viel zerlegte Schiffe. Was ist das für ein wir Schiffsfriedhof, das ist ja cool. Zum Glück haben wir auch Energiewaffen. Da ist das nicht weiter schlimm, dass wir gerade keine Munition mehr gleich haben. Aber wir sollten also bei einem Schiff. Schiffsfriedhof, da sollten wir wohl immer ein Lagerschiff gleich bauen. Sag mal jetzt, mach den doch mal platt da. Aber mal markieren hier. mitarbeiten. die ganze Zeit rückwärts fliegen. Oh, da ist auch noch einer. Plattform einfach da vorne drauf schießen. Oh, hier ist aber sehr viel. Ah, oh, das hat leider keine Luftschleuse. So, wir müssen uns unbedingt jetzt irgendwie ein Lager bauen. Liegt hier liegt ja so viel Kram rum. So. Ja, wir machen erstmal. Mhm. schon kein Stahl mehr. Mm. Oh, ich habe die Falschung gebaut, oder? Nicht aber. Ein nach hinten setzen so. Und da eine Luftschleuse. Oh, machen wir hier auch noch eine hin. Dann können wir ein bisschen Kram einsammeln da mal hin sind ein bisschen crew so Und jetzt können beide erstmal hier jo, fangen wir an Sollen Sie das mal machen. Ein bisschen was einsammeln, dann können wir hier einen Antrieb reinbauen, dass das Ding sich wenigstens ein bisschen bewegen kann. ...200 haben wir. So, und dann... ...Vollknallen mit Lagern. Ah, Stahl alle. Vielleicht haben wir wieder welchen. So. Ach, ich habe schon wieder den Energiekern vergessen, war ja klar. Kann da ein Feuerlöscher hin? sich das Ding wenigstens ein bisschen bewegen. Die sammeln erstmal das ein. Die sammeln erstmal das hier ein. da ist unser Kampfschiff. Müssen wir da noch Oh, hier gibt es wieder keinen Ruhm mehr. Aber Personal sollten wir noch bekommen. Also im Friedhof haben wir uns auch markiert. Hier liegt jetzt sehr viel Kram rum. Hier wäre vielleicht Bergbau Laser gut. dann Ach, wir haben wieder Stahl. Dann können wir wieder ein bisschen Lager Betten war so hier vielleicht noch und können hier kleine Lager hin so Denet er nicht wirklich? Na ah, so halt. Ach oh, nee, jetzt hat er das mit der. Ah eigentlich. Ah, jetzt fertig mit Einsammeln, okay. Lager nach vorne. Nicht genügend Stahl. Wo ist denn der Bergbaulaser? Da. Nicht genügend Stahl. Hm. Dann sammel mal ein hier. können wir jetzt nichts hinbauen. Ein bisschen doof, aber Ist ne? aber also, schnell mit dem Einsammeln hier. Dann kann der eigentlich hier noch was einsammeln. Der ist gleich fertig da oben. Also das Gebiet ist ja richtig gut hier. Machen wir ein Bergbaulagerschiff und ein Kampfschiff. Boah, hier liegt überall was. Der Karte. Ja, das ist ja cool. Dann machen wir gleich das Kopfgeld da oben. Der andere fliegt uns einfach nur hinterher. Und dann geben wir das alles bei der Station hier oben ab und können uns neues Personal kaufen. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Geld, wenn ich Dauerpleite hier Kontakt. Hm. Solange es nicht rot blinkt, ist eigentlich also gut. Hypersprungbarke, okay. Dann bauen wir vielleicht da einen Hyperantrieb ein. Dann kann er mal von Station hier runter einsammeln. Station hier runter einsammeln. Wo ist er? Da ist er. Komm, komm, komm, Nur du? Hm. Glück ist natürlich hier hinten, ne? Oh, der Raketen Beidseitig. Ja, ihn halt erstmal. Mach, wie du denkst. Ach, der Disruptoren, das ist aber auch gemein. Vor allem gegen unsere Energiewaffen. Ja. Dass der auch durch die Schilde kommt. War ein Antrieb, müssen wir schießen. Raketen, kann er auch erstmal aufwärts schießen. So, hat der eine Luftschleuse noch? Hört, um auf abzudriften. So, dann könnten wir vielleicht einen entsenden, dann geht das abbauen schneller. Nein, hat keine Luftschleuse mehr. Naja, müssen wir so machen. Das war der ja mit dem Kopfgeld. Gut. Dann komm du mal hierher. So, die haben gleich fertig hier. Dann jetzt zur Station. Aber es ist echt gut, dass der Friedhof direkt hier an der Hypersprungbarke ist. Kann man richtig gut abfahren in dem Gebiet hier. Oh, nö. Der möchte kämpfen, sehe sieht doch. Ah, der ist ein bisschen sehr schnell. Ach, jetzt auf einmal. schon wieder dasselbe Schiff. Einfach mal ausschließen bitte. So. Das könnte der ja mal einsammeln. Komm mal hierher. Sammel mal ein. Du sammelst den Kram hier oben ein. So, dann helf hier unten. Helf doch mal. Was sammelt der eigentlich alles rein? Alles. Alles auch gut. Minenteile brauchen wir nun eigentlich nicht. So. Da ist noch was. So. Dann jetzt aber zur Station. Verkaufen und Personal holen. Uh, und wir können... drei Quests abgeben. So, Station rufen. Quest abgeben, Quest abgeben, Quest abgeben. Personal kaufen verkaufen ja wir brauchen ein bisschen Munition dann doch Stahl, Spulen, Triestahl oh ja dann behalten wir da gut das behalten wir weil wir auch ja weiter ausrüsten müssen und auch das Schiff hier ah, wir können hier keine Crew mehr kaufen Das können wir verkaufen, der hat noch Stahl, dann behalten wir das, dann können wir hier einen kleinen Hyperantrieb reinbauen, das müsste eigentlich reichen. Antriebe Rückwärtsantriebe Bergbaulaser sollte der noch kriegen damit das schneller geht genau Da brauchen die das nicht so weit schleppen wo haben wir luftschleusen hier hinten und da, da kommen hier noch welche hin irgendwo so Tiere sind genug. Kontrollpunkte haben wir auch noch genug. Hyperantrieb, Energie haben wir. Also gerade so Überraum ja 61. Aber naja. Genug Lager und bergbau -Laser. Sieht zwar seltsam aus, das Ding, aber das soll ja einfach nur Sachen so einlagern können. So, jetzt haben wir hier noch. Ist das wenigstens eine richtige Station hier? Ja. Dann kann der hier bleiben erstmal. Wir lagern mal alles. Nach da. können wir nämlich wieder was sammeln. Weil den Stahl, den sammeln wir ja sowieso. Und die Hyperspulen. Einmal so speichern und dann einmal richtig speichern. So. Wie viel fehlt uns? Oh ja, fehlt uns noch sehr viel Personal. Also wir bekommen zwar keinen Ruf mehr hier. Aber wir können die Quests noch erledigen. Gibt wenigstens ein bisschen Geld und Belohnungen. So, alle an Bord, ja. Dann gehen wir jetzt hier hin. Machen die drei. Hier müsste ja irgendwo noch eine Raumstation eigentlich sein. Und dann fliegen wir direkt ins nächste Gebiet. Guck mal. Ja, wir verfolgen den einfach mal. Okay, wir nehmen erst den. So. Ist das jetzt hier wieder für einer? Na einfach mal zerschießen. Munition haben wir ja wieder. Das war's. Uh, jetzt warten mal hat der jetzt eine luftschleuse hm. das könnte eine sein also crew entsenden kingfischer heißt er so wir so. mal fliegen ist rübergeflogen. Cool. So. Eine Luftschleuse brauchen wir hier. Einer reicht doch. So, Schiff verlassen. Was zum. Oh, zum Glück habe ich noch nicht angefangen abzubauen. Sache welche Schiff aus Schiff wählt. Kann ich ja lange. Hm. Der hat eine Wayne. Sehr gemein. Oder reicht auch wenn wir darauf schießen? Geht ja direkt alles kaputt. Auf den anderen schießen. abbauen oh, da sind nur noch ganz viele teile ja, die anderen sind gut weit entfernt also mein war das hier ein dann das hier noch beiden Piraten hier oben. Oh, gut, alles eingesammelt. Ja gut, hier fliegen nämlich immer welche rum. Oh, noch ein Schiffsfriedhof. Oh, das ist ja ein festmal hier, das Gebiet. So. Ach, das ist schon wieder so eine Station auch einfach zu schießen hat sogar noch eine Luftschleuse so senden eine Person jetzt haben wir eine Station Personal braucht ihr denn? Acht? Hm, cool. das kopiert, also 4 Leute, also reicht Warte, da ist auch ein also 5 2, 4, das ist aber eine doofe Aufteilung hier Habe ich das Feuer gemacht? So haben wir hier auch direkt ein bisschen Schutz für unser Pracht also Sammelschiff. Wird der Schiffsfriedhof eigentlich hier auch wieder angezeigt? Nein, wird er nicht. Was zum Henker? Der spinnt ja wohl. Ja, schießen wir es hier direkt durch. Was hat der sich denn erlaubt? Der spinnt ja wohl. Taucht er hier einfach auf. Vielleicht reicht der Schutz nicht wirklich, weil das Ding ist super klein. das Ding aber größer bauen, dann hätten wir hier eine Schutzstation und naja, wenn die drauf geht, wäre auch Latte, aber so wissen wir immerhin, dass hier auch noch ein Schiffsfriedhof ist, der wird leider gar nicht angezeigt, Hab ich schon wieder kein Platz, die Lager sind wieder voll, also hier müssen wir Kopfgeld machen, räumen und dann sollte hier eigentlich irgendwo eine Station sein. Also Kopfgeld. Wer ist freiwillig der Erste? Ja da. Aber immerhin, die Schiffe sind gar nicht so schwierig, bis auf dieses mit Atomraketen. Muss man leider komplett durchschießen. keine Wahl. So, kommt der auch? Ja, los, los, trau dich. Ganz so viele Schilder. Oh, kaputt gegangen. Hm. Können wir noch irgendwas davon einsammeln? Ja, ein klein bisschen konnten wir noch einsammeln. Oh, guck mal, da ist ein Pirat. Ja, er möchte sterben, ich seh das seht ihr schon. So. Er hat hier wieder die Schüler überlagert. Bin ärgerlich. Dann muss man sehr viel Energie aufwenden, um nicht weiterzukommen. Könnten wir uns ja auch mal reparieren. Das mit den Schwillen ist gut, also wir sie zwar nach vorne bringen, aber... So, da ist er. War der hier, oder? <lacht> Wie viel bräuchte der denn eigentlich an Gru? Ah, auch egal. So, immer schön gucken, was die hier treiben. Die wollen zu uns. Hm, was ist da passiert? Ha. Also der hat Atomraketen. Vielleicht können wir den ja mal übernehmen der noch eine Luftschleuse? Oh, das sieht nicht so aus, oder? Oder sind das die Luftschleusen? Vultour heißt der. Können wir noch Vultur Ruhe entsenden? Hm, können wir nicht. Was schießt der Typ auch auf die Luftschleusen? hier jetzt aber nichts einsammeln. Unser Lager ist voll. Unser hm, Lagerschiff hier gefahrlos kann. Weil das haben wir ja nicht gerade schnell gebaut. Hat ja einen Hyperantrieb. Aber hier ist nichts zum Springen in der Nähe. Könnten wir denn preislich da? Oh Gott, können wir nicht. Triestoll. Aber nicht. Ah, dann brauchen wir noch mehr Energie. Ach, keine Spulen. Okay. Hat sich das auch erledigt. Dann müssen wir mit dem Schiff jetzt hoch zur Raumstation. das hier ist leider voll. Ja, komm mal dahin Und jetzt bedien dich. Das wäre echt super, wenn ich hier die Crew vollzählig wäre. Das ist hier, hier, mhm. Da ist ein Pirat. Komm her, komm zu mir. Du willst doch sterben, ich sehe das doch. Komm zu mir. Hau nicht ab. Der haut keinen ab. Ja. Gott, was geht denn hier oben ab? Mhm. Ich glaube ja eher nicht. Mal lieber speichern, nicht, dass unser Lagerschiff gleich Schrott ist. Oh, das hier ist so eine Piratenbasis. Gott. Reparieren. Gucken, wie weit schießen die. Bis jetzt hat man immer Ärger mit Piratenbasen. Oh, uh, da ist einer. Oh ja, und der bleibt natürlich da hinten. Ist nicht sein Ernst jetzt. Oh, das Cockpit ist hier. Ja, das ist ja dann nicht mein Problem. Oh Gott, hier ist noch einer. Halt, stopp, stopp, stopp. Halt, halt. Überantrieb. Cockpit. Da drauf schließen erst mal. Diese Disruptoren. Ja, aber So, der ist Schrott. Der haut echt ab. Der will, dass wir hier in die Reichweite dieser Station kommen. Oh Gott, aufs Cockpit soll sollst schießen. Hm, der ist schneller also, ja. Ja, das wird nichts. getrickst. Der eine ist jetzt vor uns. Ja. So kann es gehen. So, da ist unser Einsammelschiff. Dann kommt das mal nach oben. Ach nee, warte, was? Wie langsam sammelt der denn? Ich halt ein. Immerhin haben wir Abwehrsystem gegen Raketen. Ja, der interessiert mich jetzt nicht, die Bohne da Wir werden jetzt hier die Plattform platt machen. <lacht> Ach, Wortwitz. Fällt uns die? Hm, auch ein bisschen klein. Oh, wir haben irgendwie leichte Beschädigung. Wir haben aber auch Probleme mit diesen. Ja, ist klar. Mhm. Okay. Oh. Shit. also die Raumstation in der Mitte war kein Problem aber diese dämliche Plattform so wir sind da hm. ja das räumen, das war ja einfach Das hat ja nur nicht die Piratenbasis da oben geklappt. Könnte jetzt auch Geht doch. Also, was ist hier denn? Uh, Hyperambake. Kann unser Schiff ja von hier nach da und dann einsammeln. Da unten ist ein Pirat. Finden. So. Ach ja, jetzt auf einmal ging es nicht. Hm, haben wir Platz? Nein, haben wir nicht. Dann warten wir da jetzt auf das Schiff. ja eigentlich recht zügig. Der fliegt ja da oben rum, ist nicht so wild. Ah, na, kommt da, kommt da nicht. So, und dann kann der hier wie eben drauf schon erstmal ein bisschen sammeln. Für uns. das da. So. Jetzt kann er das hier einsammeln. Und wir kümmern uns um den Piraten. Komm, komm, komm. ich dass er wieder abhaut nach da oben. Auf diese Piratenbasis habe ich jetzt... Die können wir erstmal verzichten. Asteroiden. Gut. Dann bleiben wir mal lieber bei dem Schiff hier. Das braucht unbedingt mehr Kuh zum Einsammeln. Das einzige was wir hier haben ist Stahl. das hier noch irgendwas einsammeln nö also das hier ist brechend voll hm. also irgendwo da ist ja dann die Piratenstation könnten die noch eine sein also da ist eine und da ich hab gedacht dann hier vielleicht So, werde ich hier mit einsammeln. Ach doch, was fliege ich dich darüber? Nehmen wir jetzt... Bei... Warte mal, wir können noch aufhören, solange das Ding noch Platz hat, alles übertragen. Adristahl weil nochmal über hier. Dann kann der nämlich wieder zurückspringen. Das müsste ja eigentlich auch funktionieren. Piratenjäger. Piratenjäger. Also die heißen alle so. Ja, wir springen mal. Das kostet mich 10, das kostet mich nur 5. Springen wir lieber noch da. Wir haben nämlich auch nur 5. Also 16 gehabt. So. Bezahlung, Bezahlung, Bezahlung, Bezahlung. Dann brauchen wir mal hier... 60 das kann er haben das kann er haben oh, die kann er eigentlich ja nee die lassen wir mal falls wir noch ein bisschen erweitern wollen weil eben ging ja zum Beispiel besseres Triebwerk einbauen nicht so und mit dem suchen wir jetzt hier einfach mal die Station. Irgendwo muss ja eine sein. Also da ist ja die Piratenbasis. Dafür brauchen wir wohl noch mehr Schilde. Und mehr Personal, was nicht geht. Was da? Überraumbarke. Zielgebiet das ist jetzt aber nicht gut. Und... drei aber keine Piraten, da, also ist das auch immer gut. So, dann machen wir die drei hier jetzt noch schnell. Ach, das sind ja für Schiffe. Die sind nur nervtötend. Auch nur nervtötend, weil sie schnell sind. So. Einmal einsammeln. Jetzt haben wir ja wieder Platz. Leider bekommen wir nur noch Geld hier, aber keinen Ruf mehr. Das heißt, mit dem Hauptschiff müssen wir weiterspringen. Wie wird das denn jetzt wieder nicht ein? Was zum Henker? Also hier sind aber alle im Nerven. Warum zeigt er mir hier eigentlich immer diese Sauerstoffzeichen an? Ich will die doch halt näher ran, ey. Also, wie gesagt, wir bekommen hier kein Ruhm mehr. Aber dafür ja noch Geld und Ressourcen, die wir mit unserem Sammelschiff, also Transportschiff einlagern können. noch sammeln werden bis zum abwinken damit wir das schiff hier aus äh, verbessern können mir kram rum Aber eigentlich habe ich gedacht also hier muss ja dann eigentlich noch eine station sein vielleicht haben wir glück und wir kriegen da noch ein bisschen ruhm wir sammeln das jetzt und dann fliegen wir dies mal direkt dann da hoch. Noch schnell. Gucken, ob da wenigstens eine Basis ist oder nicht. Weil hier so zwischen. Ach, hier ist eine Station. Okay. Da ist eine Piratenstation. Ah, da auch. Also gibt es hier nur drei Stationen oder Zielgebiete. Zielgebiet muss jetzt nicht sein. Ja, hör doch mal auf, hier langsamer zu werden. und oh, noch mehr. Die nerven aber. Mensch, jetzt das. Also. Dann werden wir in der nächsten Folge diese Station machen. Bewegen uns auch schon mal hin. Dann. Sammeln wir dann nur noch mit dem hier in dem Gebiet ein. Oh, ey, da macht. Wollen Sie es aber wissen? Hier ist sehr viel los in diesem System. Ja, können wir jetzt mal sterben. Danke. Also hier sammeln wir Ressourcen ein, damit wir immer genug haben zum Upgraden. Das Schiff werden wir dann immer ausbauen und hierher springen, um die Ressourcen uns dann abzuholen von dem anderen Schiff. Aber wir werden hier noch die Mission machen. Und dann springen wir ins nächste System. Weil wir haben ja hier noch. Ein paar Missionen. Die geben zwar schon wieder keinen Ruf mehr. Aber vielleicht hat die hier noch irgendwas im Angebot. Vielleicht sogar Personal. Was ja gut wäre. Aber wie es scheint. Ist das Maximum ja hier bei 440. Also. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken und dann werden wir uns hier um den Rest erstmal kümmern in der nächsten Folge. Bis dann.